Als aber alles zur Neige zu gehen begann, das Öl, das Brot und das Wasser, da geschah etwas Seltsames mit den Preisen. Die sanken, zumindest gemessen am Gehalt und auf dem Großmarkt. Und da zeigte es sich, dass es gar nicht notwendig gewesen wäre, zu bedenken, ob etwas unwiederbringlich ist. Ob etwas nur so langsam nachwächst, dass es den Königen vorzuenthalten wäre, was Luxus ist oder aus den edelsten Stoffen gefertigt. Stattdessen... Rechnete man ganz einfach die Handarbeit. Irgendwann stiegen die Preise wieder, da auch die beste Handarbeit manch eine Sache nicht beschaffen konnte.